Zeit zu schlafen, Zeit geweckt zu werden, aber von wem? Uh -huh. Wer ist das? Butcheron. Hey, hey. Ach, ich kann gar nicht aufstehen, ohne hat mich jemand weckt. Okay, warum kam da jetzt nicht irgendwie so ein... Normalerweise, wenn die... Ach ja, übrigens, ich sehe so aus. <lacht> Wie ich dann einfach so normal hingenommen habe, ne? Ich glaube, Butcheron ist neu, ne? Ich bekam diese Szene jedenfalls nicht bekannt vor. Hi, willkommen, mein Name ist dann häufig Ich begrüße euch zu Emblem Engage. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum ich so ne Zudem habe ich nur zu sagen, ja, ich war genauso überrascht, als ich die Konsole angeschmissen habe. Ich habe das schon weiß nicht vor zwei Tagen oder so, als ich meine Ausgaben-Sachen hier abgeschlossen habe. gemacht Als die Konsole angeschmissen habe, habe ich gemerkt, dass ich diese Klamotten an hatte. <lacht>, ich mich auch jetzt gucken ähm, die Klamotten habe ich bekommen durch den DLC-Pass. Wenn ich mich irre und ich habe mir gedacht, so wenn ich jetzt wandern ne, also die neue Sachen, ja, ein paar, die kann man aufnehmen. Ja, die habe ich irgendwie, ich glaube von ihnen bekommen, nachdem ich das zweite DLC installiert hatte. Und ich mir gedacht, ja, da ist du doch mal aus, ne? Alle anderen können auch damit rumlaufen. Irgendwann werde ich einfach mal ein paar starten, wo alle diese Klamotten tragen. Wenn ich erstens nicht weiß wer wer ist und zweitens ist es einfach nur merkwürdig ist ah, sind noch zwei Sachen ich weiß nicht wann diese Sachen immer erneut hier eingepackt werden für mich zum aufsammeln ich glaube da müssen immer ein paar Tage irgendwie so vergehen oder so keine Ahnung ich bin mir nicht sicher war ja in der Grotte noch irgendwie was dann sieht man meistens mal erst. Ich bin ja nicht richtig. Dann machen wir halt so. Ja. Nö. oder? Nö. normalerweise sieht man dann immer erst, wenn man hier reingeht. Ja gut. Ähm. Ja, schaut mal so in den Cutscenes, wie aussieht. So, wer ist ja am Schwimmen? Lucina, wer ist das? das? ist Lapis. Okay ist da jemand tot <lacht> ich dachte da wäre jemand aber trinken so ich gehe noch mal hier kurz nahrung aber ich glaube wir haben alles erledigt bis auf bestellen ne gut ich habe ein gebandgespräch man jetzt mal verpasst abzuchecken die können wir uns jetzt mal kurz anschauen wir gehen ja immer nur ganz kurz Bin, mein charakter ist über muskeln ich muss diese konversation haben sonst können ich nicht weiter als level 5 level wenn ich mich erinnere und der Tier hat im einen Kampf hier level 5 erreicht was nicht schlecht ist die fähigkeiten sind aber nicht so gut Von oh, naja ja cloud Okay, cloud anstatt jeder. Ich nehme an jeder. Ich an jede hat dann einen Satz zu sagen, ne? Ja, jetzt mal die gleiche Kommandation mit schauen Hey, du hast so viele Muskeln wie kann das sein, wenn ihr vom Feind im Face charaktere irgendwie nur durch eine Charakteristik irgendwie definiert waren. Ein sehr schwarzer Tag in der Serie. So, ich habe eher diese ganzen, weiß ich nicht äh, Obstgärten hier. Ich glaube, ich habe genau die gleiche Konstellation wie beim letzten Mal gemacht. Ne? Ich glaube, ich habe die beiden hier im Obstgarten geschickt. Jade und diamant waren am Schwimmen. Ember und Wanda haben sich um die Pferde gekümmert. Und dann habe ich die Supports freigeschaltet. Von daher, mach mal. So braucht man nur zwei Aktionen mit denen machen. Dann haben die schon Support. Hey, Wanda ist auch noch Teil des Teams. Ein Schwert, ein, ein Schwert in einen Stein oder einer wilden Bestie oder in den Kopf eines Typens. diese komische Legende, ne? In Japan. so ein Typ verliert seine Axt, da kommt irgendwie die Göttin und sagt, hast du diese oder diese Axt verloren? Eine ist eine goldene Axt. Nein, es ist die Axt von dem, der die verloren hat. Und je nachdem wie man antwortet, wird man irgendwie die Gunst der Göttin oder so. Und man könnte sagen, ja klar, diese gold verzierte Axt alles mal die ich verloren habe. Ich hoffe er glaubt mir das. Ich fasse es nicht, dass der Knirps das geglaubt hat. Dann haben wir Diamant und Jade oh. so 前日のこと。吹雪の中イリュシオン ja. gelernt. の国境を also Tornado, aber das wusste ich schon von One Punch Man. Und bei Schwester von der heißt auch Fogo nee. Von Davos. da wusste ich das, aber ich meine, ich habe das separat irgendwo noch mal gelernt. Alles klar, ich habe nicht aufgepasst, wo es da ging die beiden sind mir sowieso zu steif die werden wohl nicht über sehr interessante sachen geredet haben ne? ich suche meine farbpalette hat sich irgendjemand gesehen ich habe ein sehr schwaches herz alter このうるさい。 ich muss noch leveln ich bin schon der weiteren begleheit wir sind traurig das ist mein einzige kom schon sehr dramatisch übrigens ich habe irgendwie nachgesehen hier bei als hier mein meine Klamotten geändert habe zu dieser Monstrosität habe ich gemerkt bei jedem Charakter jeder hat ja irgendwie seine einzige Klamotte ja ne bluse schülerkette und unten links steht einmal mal so eine Beschreibung so ein bisschen über die klamotten Alltagszeitung von Celine. die Prinzessin von in die rüsten verleihen ja ein gewisses eleganz und der edelstand ist honigfarben und bei jedem steht irgendwie so eine einzigartige sache so das ist die lieblingssacke von dieser person aber diese person hat sich äh, dieses Set in ihr heimatdorf zusammengestellt und also was also ja ich so habe ich keine beiden charakter immer so ein bisschen nachgeguckt so fram, fram hat schon so oft vor gekocht Ihr sieht sehr komisch aus, was soll das? Ah, Vergessen zu verkaufen. Ich habe übrigens auch noch ein paar Waffen hier verkauft und äh, nicht verkauft gekauft und abgegradet äh, und also war so. so Wann da komm kommt ja irgendwie nichts mehr hier ab? Hm. ist ja eigentlich egal, mit wem wir essen gehen. Ne? So, irgendjemand mit dem ich noch C ab die beiden. Kann ich irgendjemand hier machen, bei dem alle C haben. Da sind nur zwei. Okay, es war Wanda. Äh, wen habe ich denn hier noch? Ember. Am besten so, genau hier. Ihr drei. Besser rausholen. Ne? Wir nehmen heute eine Tonne äh, alles außer Resistenz alles klar seitens Obst warum nicht also ich habe ein paar Waffen gekauft ein paar Heilstäbe glaube ich ich habe äh, einige Waffen abgegradet fast jeder Charakter hat jetzt mindestens eine Level 3-Waffe Ich habe irgendwie die Waffe des Hauptcharakters ein bisschen. Oh, sehr gut. Nur nicht schlecht. Wenn wir Gott zusätzlich, ist <lacht> dann plus zwei. station halten, die ich wahrscheinlich nie benutzen werde. Ich könnte ja eigentlich irgendwie benutzen mit jemand anderen. um irgendwie einige Charaktere haben irgendwie so essenseffekt und so ich darf halt irgendwie gebraucht machen so ich glaube wir haben aber ja alles ne wir haben alles glaube ich ne lass noch mal überall hier nachschauen Angel Schwimmbad Krafttraining all das wir haben noch kein höheres Level bei Krafttraining freigeschaltet und ja ich habe schon einige Charaktere die ich geplant habe ja mitzunehmen ja die Ringe gegeben ich habe mal zehn Leuten ihren ringe gegeben und Wander und so äh, habe ich einen Ring gegeben einfach nur damit damit die Charaktere auch hier rumlaufen. Ne? Also ihnen habe ich Ticket gegeben, ihm habe ich Edelgard gegeben. Weil mir jetzt aufgefallen, wenn man die Ringe nicht aus, dass ne, dann tauchen die Charaktere nicht im Somnial auf. Und ich möchte, halt die alle herumlaufen. Deswegen habe ich meine DLC-Ringe den Charakteren gegeben, die ich noch nicht platzieren werde. In sehr grauer Zeit. So, sie ist es Level 15. Ich dachte, sie 17 schon. aber war Ivy, ne? ja. äh, Ich glaube, ich habe genug Heilstäbe und so, ne? Ich weiß auch nicht, wie viel Charaktere ich platzieren kann. Ich habe zehn Charaktere hier vorbereitet. Alle, die unterlevelt sind, alle anderen sind schon Level 13 und 14. Von daher, das sind die Charaktere, die ich wahrscheinlich platzieren werde in diesem Kapitel. Und würde ich sagen, gehen wir los. Wir spielen natürlich heute die Story weiter und nicht wieder ein DLC. Ich habe das Gefühl, ich sollte die DLCs machen, nachdem ich irgendwie Rückblick betrachte, war es so schon ein bisschen dämlich, dass ich irgendwie in das DLC reingegangen bin, obwohl ich nur noch zwei meiner Ringe hatte. Wenn ich jetzt irgendwie so Charaktere, wie Marv und so alle gehabt hätte, dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, das DLC zu schaffen, weil es hätte wenigstens nicht äh, hinweis gefecht und göttlich, Kapitel äh. also Zufallskämpfe oder was. Ah, nee, die lassen wir jetzt erstmal aus. Ja, Machen wir erstmal eine Pause von, ne? weil da war schon doch ganz schön schwer. Ich habe es doch nur irgendwie geschafft, so auf drei Parts hier runterzuschneiden. Aber das war doch schon heftig. Und bei dem Fakt, dass ich jetzt hier eine Silberkarte habe, die mir jetzt alles viel billiger macht, bin ich auch rübergekommen. Also, was soll's mir doch egal wird das Spiel jetzt auch nicht so viel einfacher machen, wenn meine Charaktere die ganze Zeit unter Level sind, ich alle Charaktere gleichzeitig trainiere. Von daher, ja. Wird schon irgendwie gehen. Die Schwierigkeit wird schon nicht verloren gehen. Vor allem, wenn ich noch DLC Kapitel habe, die es richtig in sich haben. Von daher die die Herausforderung wird schon nicht nachgeben. Vor allem nicht bei den DLC Kapitel. Also, was soll's, ne? So, wir gehen in Kapitel 12, die Wüste Tulla. Entschuldigung. Nachdem sie Okay, Entschuldigung, nachdem sie die Ringe an Whale verloren hat verloren hat. Nachdem sie die Ringe an vale verloren hat, sammelt sich die Gruppe in Königreich so sollen Okay, ich wollte schon sagen. So, Gewürze, uh, äh, seltenes Gemüse, ein Kamel, das ich nicht aufnehmen kann. Ich habe mich immer noch, wie man die aufnehmen soll. Ist das irgendwie ein Neuspiel Plus oder so? Keine Ahnung. Egal, Story. Wir sind warum gehen wir noch mehr hin? Kapitel 12: Die Wächter übrigens, warum gehen wir noch mal hin? Dieses Gebiet, ich hasse es, und irgendein anderes Wort, das ich nicht weiß, weil ich nur die englische Version kenne. Es landet überall. Warum sind wir noch mal hier, weil wir Unterstützung von den Leuten hier in diesem Königreich wollen? Oder was? Ja. Oh, das ist Ike. ja, wir haben ja schon im Intro gesehen, dass hier die vierte Hauptcharakterin Ike hatte. Von daher, ja, wusste ich ja schon, dass uns Ike dem letzten Charakter hier entgegenkommt. Output sehe ich nicht so viel mit diesem Ding vor meinem Gesicht. <lacht> Wir werden alle sterben. Hast du nicht einen Drachen, mit dem du fliegen kannst? Das wir vor wie ein Filler-Kapitel, ja gerade. Solange wir nicht von irgendwas angegriffen werden, ist ja alles noch okay, ne? okay du bist Schütze. schon 折れ切り方、 あり神龍はい。 ソム王城に行きたいんです。でも道クリング。はい、了解。<笑><笑><笑> Ja, natürlich. Erstmal müsst ihr euch mir beweisen, ob ihr wirklich der Gott seid. Ah, okay. Verzerrte. Aber wenn ich eine Wüste sehen muss ich an Fire im Limit denken. Und Penn retten muss in der Wüste. Die Hauptcharakter sehen einfach nur Pent in der Ferne denke ich so. Und dann dieser arme Mann, dieser arme Mann muss gegen die ganzen, dieser junge Mann muss gegen die ganzen Banditen da kämpfen, die auf ihn zu rennen. Nur äh, Pent ist einer der stärksten charakter in dem Spiel und der ist noch computergesteuert zu dem Zeitpunkt. Und der hat absolut gar keine Probleme mit den Gegnern und macht die alle im Alleingang fertig. Noch mehr Charaktere Schießt euch was an. Okay, du bist ein Prinz dann. Du bist ein Prinz und das sind deine Gefolgsleute, ne? So läuft das immer. Das ist irgendwie ein Trend in den letzten feiern m titel titeln und mit jeder, mit jeder königliches als Mitglied irgendwie zwei getreut hat. Ich glaube, Fire Emblem Fates hat er irgendwie eingeführt. Ne, warte mal, ich glaube, da war nur Fire Emblem Fates. So, ich schaue nach. Okay, der Linke sieht aus wie ein Kavalier. Der Rechte war ein Magier, glaube ich, ne? Ich glaube, der hat ein Buch gehabt. Aber er hat ja gesagt, er ist ein Wächter, ne? Er ist bestimmt auch Prinz, ne? Ich mal wetten. Ist wahrscheinlich sogar verwandt mit der einen, ja mit der anderen Charakterin hier. Und ja, das sage ich nur wegen der Haut habe. Okay, klappe. So, wie viel Charaktere kann ich platzieren? Sieben. Verdammt, ich habe zu vielen Leuten Ring gegeben. Okay. Dann, schauen wir mal mit, was wir hier... Was sagt er? ist ein Schütze. Er ist ein berittener Schütze. Also ein Nomade. Okay, ein unbekannter optimistischer junger Mann, der wächter Er ist umgänglich, aber auch mysteriös. Greift zum Schütze der noch auch gerne mal zu den Waffen. Einer Reiter und Schütze. Cool. chameur wenn ja, eines kampf mit einem gegner bei dem die einheit davor zuletzt gekämpft hat fügt die einheit einen gegner krit minus 10 zu so, das ist alles so die persönlichen dinger sind alle viel zu kompliziert Oh, du bist ein oh, du bist ein weiterentwickelter heiler oberpriester oder was von pandreo ein mitglied der wächter obwohl tiefgläubig liebt der part mehr als jeder andere Meister im Umgang mit Stäben ihre enormen Heilkräfte sind in den größten Schlachten unerlässlich. Okay, das heißt, Fram oder John Ben zu Oberpriester. Verdammt, ich dachte, ich hätte ich würde die entwickeln, bevor ich mich jetzt spoilern lasse vom Spiel. Da so, Partylöwe Löwe Verlag einen einem auf Treffer und Ausweichen gleich dreimal die Anzahl der Verbündeten und Gegner im Umkreis von zwei Feldern. Oh. Und er teleport sich gerade. Abwehrhaltung, Elfenlicht. Oh. Heiß Fram kann, kann Magie benutzen. Wenn sie sich entwickelt. So. Und du bist ein Erzritter. Ich sag doch, Kavalier. Ich krieg ja schon weiterentwickelte Einheiten. Ey. Bunnet. Ein Mitglied der Wächter. Er ist auch Koch und verfügt über einen fein ausgeprägten Sinn für Aromen. Erzritter. Gepanzerte Ritter in schwerer Rüstung verteidigen Verbündete in verschiedenen Arten von Waffen. Mit verschiedenen Arten von Waffen nachschlag nimmt die einheit eine ration zu sich äh, kann sie eventuell die gleiche speise noch mal erhalten chance im prozent gleich glück er hat 13 glück ist mehr als anna verdammt anna braucht mehr glück für ihre fähigkeit okay wir bekommen schon eine menge entwickelte einheiten und der sand scheint nicht beritten einheiten zu beeinflussen oder doch Ach, jetzt extra Treibsand, okay. Weil normalerweise ist es so in Wüstenleveln sind berittene Einheiten nicht so gut, weil die Pferde irgendwie Schwierigkeiten haben, sich im Sand zu bewegen. Aber anscheinend scheint das hier nicht der Fall zu sein. Wolfsritter was ist das denn? Was das ist neu? Ritter auf Wölfen Schlaf. Ritter die auf wölfen über das Schlachtfeld jagen geht es mir mit ihren messern ganze feines lage wir kämpfen ja schon gegen entwickelte einheiten Was muss ich überhaupt hier machen alle gegner besiegen und da, da unten sehe ich gerade sind leute oh, oh. <lacht> die muss ich doch so von beschützen ähm, verdammt äh, oh nein okay oh, ich sehe schon das oder oh, da war ein donnerschwert habe ich gerade gesehen pogativ Da haben wir ein donnerschwert das hätte ich gerne das macht magie angriff da kann ich doch sicher irgendjemanden geben der hoch magie hat und ein schwertkämpfer ist ne? da war ein schwer cool schnitter gefährlich konnte ich mir auch schon kaufen habe ich aber glaube ich nicht gemacht weil ich zwei wo aus habe und nicht so viele schwertkämpfer so wir brauchen ich meine wir haben ja einen heiler aber der heiler ist schon weiterentwickelt von daher bringen wir fram mit ich habe so das gefühl in der wüste brauchen wir eine fliegende einheit wir bringen clan mit wir nehmen lapis und lucina wir nehmen all und linn weil er kann dann von Millionen Kilometer aus Gegner treffen, was vielleicht nicht schlecht ist. Und oh boy, ich komme nicht dazu, meine Charaktere hoch zu leveln, weil ich so viele wenige Charaktere hier nur platzieren kann. Hm, kann sie sich auch bewegen? Ja, im Sand. Ich werde wahrscheinlich einen Ritter brauchen. Okay, tut der Treibsand jetzt hier irgendwie hat. Also, er scheint ja angeblich hier beeinträchtigt zu sein hiervon aber irgendwie sind wir nicht beeinträchtig 1 2 3 4 5 6 Nö, überhaupt nicht. Oder es hat erst, wenn man im Treibsand ist, dass man dann. Das Können wahrscheinlich auch sein, ne? So. Ähm, die die Typen haben Items, bei sich Also nicht mal sehr stark an das bekomme ich, wenn ich die rette, ne? Hier aus ja dem Heilmittel. Ich habe das Gefühl, ich muss so schnell wie mit hier hin, damit ich die retten kann. Das heißt, du gehst mal dahin. Mm, nicht gut. Da haben Stahlax, Lapis kann sich darum kümmern oder Danilo. Aber da ist auch ein, der erreicht uns aber nicht. Mm. Ich jetzt hier einen haufen charakter die ich nicht benutzen will weil die schon so hoch gelevelt sind das ist ein problem so habe ich der teleport gegeben oder irgendwas Purgativ ähm, wäre eigentlich nicht auch, auch nicht schlecht dann können sie die Leute da heilen ich nehme ja nicht so ich nehme ja jetzt nicht an dass die im ersten zug hier angegriffen werden ja die sind alle außer reichweite also werden irgendwann leute kommen wahrscheinlich hm. und nein ich benutze die dlc ringe nicht Aber ich habe für die das ein bisschen einfacher machen so mehr können wir ja eigentlich nicht machen ne? ich brauche nur ein heiler bei bei zehn charakteren ich habe da oben noch einen heiler was hast du überhaupt hier für heilstäbe Okay, ich muss ich muss mal kurz gucken, habe ich noch einen Heilstab irgendwo? So ein ganz normalen, die habe ich ein Letzten. Ich habe bei einigen Charakteren ja Heilung aufgestockt. Ich nehme das mal kurz. Ich das mal ins Lager ein ich auf Zugriff habe so ähm, da ihr ja leute sind ist meine aufgabe wahrscheinlich erstmal aufmerksamkeit auf mich zu ziehen ne? das heißt, ich schicke wahrscheinlich sie dahin damit die leute alle auf mich losgehen so muss ich mal noch ein Schwertkämpfer da drüben und so und so so wir haben jetzt den Zeitkristall wieder wir haben eigentlich alles was wir brauchen ne wundert mich ein bisschen dass ich nur sieben Charaktere mitnehmen kann für Level sind die überhaupt alle wir müssen eigentlich Level 14 sein ne ja, ja dann los hat hey. die leute die von den verzerrten bedroht werden hey. ich bin koch verstehst du was also man kann fliegen? Treibstand ist ein hat die die Bewegung von Einheiten erheblich beeinträchtigt, wenn sie das entsprechende Feld verlassen. Versucht Treibstand, vermöglich zu umgehen, damit deine Beweglichkeit nicht beeinträchtigt wird. gerade Pandria und Bonnet haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Okay. So, ich kann offensichtlich nicht hier reingehen ja weil dann kommen alle und greifen mich an also wie gesagt immer wenn ich irgendwie in der wüsten da sehr muss ich irgendwie am Pen denken von feiern beim sieben die das hauptcharaktere hier versuchen den zu äh, versuchen den zu retten sehen da einfach nur so ein magier und dann denken sich so oh die müssen wir retten bevor der hier von diesem Typen erledigt wird und ja er ist ein computergesteuerter Charakter der der äh, weiterentwickelte Einheit ist und der macht diese ganzen normalen Banditen hier vollkommen fertig und wenn man es dann zu ihnen hinschafft und sagt so na, keine Sorge wir sind hier zu helfen ne besteht nur so denkst du so, auch oh, helfen auch oh, helfen, ne? Oh, ich brauche nicht so viel Hilfe, aber danke für die Hilfe. also so, Unterstützung, ja, ich brauche aber nicht so viel Hilfe, ne? aber trotzdem danke. Bleibt einfach zurück, ich kümmere mich um die Leute und äh, helfe euch. Äh, aber wir sind doch hier, um dir zu helfen. Hey, ich kann dich hier bewegen, cool. okay ich möchte dann also nicht da rein ne? muss ich aber so, ihr macht 23 und 29 schaden 23 und 29 ausweich 51 ich habe nämlich beide Ey. Ey. Ey. das war da macht man doch den ja Mit dem Vode Aber Protection. Da kommen wir sonst nie dazu, äh, einzusetzen. Ne? Okay. Hm. Ja, ein Schlag überlebst ja. Obwohl. Sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. 29. okay. Ein Schlag überlebst 27. Sieben verteidigung ja. Ich tue ja richtig rechnen, ne? So, dann gehen wir hier hin. Zum Wurfball oder ne? Kann ich dich zwei Leuten hier leben? Okay. Ist mir klar. So, 19 und 12. Ah, ich natürlich nicht. Sind nicht mit Miniaturbogen noch ausgerüstet. Nee messen wir ja dann so, ne? Schicklichkeit 13, 14. Nicht so weit. Ich kann ja trotzdem schwächen, ne? Aber du was nur. Obwohl vielleicht nicht mit ihm, weil er, ja, er macht nicht so viel Schaden. den hier ein schaden kommen sehr gut wir gehen schon viele weiterentwickelte einheiten ein guter feier spieler würde sich jetzt denken oh ich habe weiterentwickelt Einheiten. die kann ich jetzt benutzen ne Das ist immer so die sachen die leute die man früher bekommt im laufe des spiels sind meistens sind meistens äh, besser von dem wert mehr wenn man die levelt und die leute die schon weiterentwickelt in die schlacht ins team reinkommen sind in der regel äh, zwar von anfang an stark aber lassen ein bisschen eher nach. Banda ist hier so ein Musterbeispiel. Wenn der mich gekrittet hätte, wäre sie tot. Macht diese. Mir gefällt diese Kritchance nicht? Ist so. gar nicht Protection einsetzen ey. So bleibt bloß da stehen, ey. Wenn ihr, in ihr euch bewegt, ne? Dann. Nein ja also wir jetzt machen okay, sie schafft es nicht mit dem Vodau. Sie jetzt 47 prozent chancen ne? ich kann damit nicht angreifen weil sie damit nicht doppelt ich habe dann wo noch mal ein bisschen verstärkt nämlich dann noch mehr Crit drauf gepackt habe mit 10 oder 20 mehr kritik ich kann nichts daraus rausholen ey. ich könnte hier hingehen er macht 13 schaden was bist du bist du ein schwertmeister ist ein schwertmeister aber du machst magischen schaden ey. ja ich habe noch purativ also von daher schnell wird ja schon nichts kaputt gehen ja. so, Jetzt soll ich so leicht zu wechseln damit er tut ist im nächsten Zug ja ne bei den ich habe Kritze, wobei vier Prozent glaube ich eher nicht. Ich kann da pur aktiv auf sie einsetzen, aber so hey, wo seid ihr alle ja oh hey, guck mal da. Okay. 23 äh, Wie viel crit Chance? 7 Wie viel Glück hast du? Sehe ich hier nicht? Nur das Glück 10. Okay, Glück ist nämlich kritische Trefferabwehr. So, ich könnte ihn hier anlocken. er Ein bisschen Schaden, aber er macht ihn platt. Jetzt mit dir aus Du kannst auch ihn platt machen. Eigentlich wir haben wir Verteidigung. Du hast du acht, ist auch genug. und Du machst ihn auch platt. Und du bist ihn ja nicht doppelt, ne? Nee. Schaden, schade, habe ich vergessen. Äh. Du machst. Hm man aber bestimmt auch irgendwie einfacher machen. Ne? Du machst ihn fertig, ist klar. Ey. Ey. Ey. Ich mache jetzt mal den ja Liberation plus vier Ich glaube, ich habe ich auf zwei Level hier hochgebreitet. reicht genau, um den zu erledigen. 20 mal 2. Doof. Donk. Jetzt sieht es doch aus. Hm. Ich könnte dich versuchen anzugreifen, Machen wir den ja bitte treff. jax oh. <lacht> Seiten gelandet. Okay, aber wir können dich jetzt. Anlocken, das ist gut. Ähm, du wirst ja halt wohl locker aushalten. Der ne? 21 oh ja, oder hast du irgendwas Böses? Hilft nee. der getroffene Gegner? Hm. Das ist 23. Das macht vier. Ja, ist schon in Ordnung. So, jetzt haben wir aber hier, aber dich platt. Schlimmer die letzte Level sieht doch hier nicht aus. So ach wenn du jetzt das Dings ja schon jetzt ne, warte mal ich habe eine Idee. So na verdammt. Hm. So. Mal, du wirst ihn angreifen, aber du bist eine fliegende Einheit von daher. Mir wird das schon gut gehen. Donk. So, nehmen wir Hey, sehr cool. Ich krieg mal zehn Erfahrungspunkte. und du nimmst dir mal. Ich glaube nicht, dass ich Abwehrhaltung brauche, wenn ich wohl mal Teilmittel wegpacken. Ich glaube nicht, dass ich so viel heim werde. Naja. Und Jade wird das schon überleben. Damit ja. ihr leider nichts machen. Aua. Aua. Gott, da war ein bisschen knapper als ich gedacht hätte. Oh, und da geht schon der erste auf die los. Ah, oh, Mann. War ja so von klar. Cool. magie Ah, cool. Oh, die bewegen sich noch aber ich glaube da war nicht aus der reichweite das war glaube ich sogar ziemlich näher war sogar ziemlich gut okay ähm Ich mich außer Reichweite von dem bewegen hm. aber genau deswegen habe ich hier all Chris der wird nie im Leben den Typen erledigen können aber wir können es ja mal versuchen ich muss mal kurz gucken Nein, nein, aber er erreicht halt, er erreicht ja niemanden im nächsten Zug. Was ich mache, ist, ich bekomme einen Treffer ab, aber ist in Ordnung, zum ne? So ein Meisterbogen, kannst du kritten dann wäre ich nicht getroffen. 34 Prozent kommen. Nein. Oh. Auf dem Meisterbogen habe ich ihn gekauft. Bin mir nicht sicher. So, hey. Mir ist aufgefallen, erst mehr so für Fähigkeiten und Etti ist mehr so auf Angriff ausgelegt. Also er ist besser zum Treffen und ist mehr für Schaden. Das so, möchte ich natürlich ihn erledigen und dich kann ich nicht dahin bewegen. So, du wirst hat ja wohl überleben, ne? So. Wurf. Können die mit zum Wolfsrittern werden? Wir haben deutsch benutzt. So, hier haben wir ein kleines Problem. Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, was deren wat deren äh, Prioritäten sind, ne? Man, ich komme nicht vorbei Mann Okay, mein Plan ist jetzt mal gehen. Wie schnell bist du? 18 sehr schnell, aber ist nicht so schnell, um sie zu doppeln. Du machst ein Schaden gegen sie, aber oh, ich reich, erreicht die perfekt. Machen wir mal bei den, ja, Purgativ. Dann schicken wir sie dahin. Am besten hier hin, ne? Damit sie weniger Schaden nimmt. Und dann macht ihr euch auf den Tier. sie bekommt ja ein bisschen Resistenz, wenn ich mit dir warte, ne? Aber... gehen wir auf Nummer sicher. Ich habe gerade Heilung gegeben. Ah, kriegst du da neue Erfahrungspunkte? So, du... Wie will... kriegst du? 2 ist gar nichts. Nimmst 9 Schaden, du nimmst 18, und nimmst 9 Schaden mal 2, das ist 18. ist so oder so gedoppelt, von daher, boom, egal. Meditation. So, haben wir überhaupt da alles erledigt? Ja, ne? Ja. Okay. Oh, du bist ein Krieger, wollte schon sagen. wir hat einen Bogen und eine Axt. 32 Angriffskraft. Uh, er war tot. Hast du? N... Nein, hast du nicht. Okay. Falls es hier irgendwie brenzlig wird, schicken wir ihn dahin Da du kommst du ein. Okay. Ha, bewegt sich genau in meine Richtung. Oh Gott. bitte nicht kretten? <lacht> sich geworfen das sieht so witzig aus so. Ah, da kommen aber noch mehr leute und da kommen noch mehr leute und da kommen auch noch mehr leute da kommt auch noch einer okay aber ist okay weil nee, ist nicht okay wir erreichen den nicht hm. Also er ist in Reichweite. Das ist schon mal Kacke. Ich habe ein Stahlschwert. Bringt das was? Oh, genau aus der Reichweite. Ich meine, sie trifft ihn, aber wenn ich im fall breche... Dann dürfte er eigentlich machbar sein, ne? Und er tut ihm brechen. Macht sie 22 Schaden, ja, ne? Ja. Dann geht wir mal rein, ne? Ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit beschützen muss oder ob ich die ansprechen muss, damit die irgendwie abhauen oder so. haha Wird <lacht> auf, als er auf ihn zugeritten ist. Haha. Okay, jetzt können wir den erledigen. Du kannst nicht angreifen, weil du gebrochen bist und deine Axt auf dem Boden verloren hast. Wie so ein totaler Noob. Wenn da oben noch mehr Leute kommen, dann kümmern wir uns um die, die. So er allerdings. Ich habe so das Gefühl, ich will mit Alchris Eme erledigen. Oh mein Gott, ich komme links nirgendwo hin. Okay, da haben wir Schwertkämpfer. Das sind auch Krieger. Natürlich haben die alle Exte mit. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Nächstes Rock, die Musik. Kini Schneide, das bedeutet... Don't worry about it. Oh, ich muss den erledigen, sehe ich gerade. Ich habe sogar was dagegen, glaube ich. So, 17, 28 Schaden. Das wird nicht reichen. Ich könnte dich erledigen. Ich muss ein Stahl an zu 22 Schaden. Ich will aber nicht, du mich als erster angreifen. Gott, Treffer-Chance gefällt mir nicht. Das Problem ist, ich bin mit ihm in Reichweite. Ich kann nicht hier abhauen vor dem, außer nee, der reicht mich sogar. Also ich packe ihn irgendwie im Weg. Oh er ja, recht. <lacht> geht auch, fresse Okay. Ich glaube, ich möchte mit dich ihn erledigen. Das heißt, er möchte. Aber... man weil die hier ja alle gefangen sind im blöden Treibsand, So, er kann sich bewegen. Oh, Hallöchen, Das ja jetzt erst. Da bringt ja nichts, glaube ich. ich trifft ein, dann trifft die einheit mich hier. Er macht mich fertig, ne? Wenn ich mit Donner hier reingehe. Nö. Das Problem ist ja nicht den Schaden, den ich mache. Der Problem ist, ich muss ihn treffen. Sie kriegt den nicht getroffen. Wenn sie daneben wird, ist sie tot. Hey. Hey. ich könnte dich nach unten schicken du kommst nicht um ihn ja schicke ich dich daneben dann müsst ihr beiden irgendwie überleben ja ich habe zwei purgativs ich benutzen kann das ist das einzige was ich jetzt hier machen kann glaube ich da du hier hin gibt mir dann donnerschwert finger carry bei leven sword Wäre vielleicht nicht so schlecht für meinen Hauptcharakter, ne? Ne, ja, 6 Magie. <lacht> Überhaupt nichts. So, ich kann jetzt da oben hingehen und hier auf Abwehr spielen, aber das wird jetzt auch nicht mehr so bringen, habe ich so Gefühl. Na, du bist hier hin. Du blockst mal das hier ab. Okay, du äh, wirfst die Axt auf den, meine ich. so schmerzhaft aus so okay ich muss gar nicht mehr da unten links hin so gehen wir aus dem Treibsand hier raus okay ich konnte ich was 29 Schaden Hat mir die Situation nicht vorhin schon... Ich meine, ich habe diese Rechnung schon mal durchgeführt. Na gut, dann machst du eben den ja, ne? Feuer, du müsstest ihn sogar doppeln. Da kann ich nicht hin. So, und ich muss wahrscheinlich progativ einsetzen noch nochmal erreicht aber niemanden bei dir bringt es nichts ja, die situation Dann war ich hier Wenn ich glück habe kritisch ich ihn ich habe zwei versuche so meister nein aber du hast hier Linzenmeisterbogen. du erreichst ihn noch nicht mal okay forget, was ich gesagt habe also komisch platziert ich werde lens ding einsetzen glaube ich und dann mache ich astralsturm nicht mit dem meisterbogen ich habe genug dinger hier um mich hier noch mal aufzuladen von daher mach mal einfach Möchte ich hier erreichen zum Heilen, ja. Ne? Und du, du gehst nicht drauf mit Einschlag, ne? Was wird hier? Rüst mal das hier aus, dann kriegt du ja mehr Verteidigung, ne? Ja. Du weißt dann mal ihn hoch. Wir werden einfach irgendwann hier abschießen erstmal. dich erledigen, aber du machst ja nichts Du überlebst mit einschlag ist klar. Ich würde dich am liebsten erledigen. dann war schon mal dich hier aus dem Weg, ne? Oder uns darum kümmern müssen. Hier genug von diesen Auflade hier. Ja, ja, ja, ja. Dieser Ring ist so überpowered, ne? Da, und ich muss ich ja wegbewegen. Oh, cool, du kannst... Ich kann dich hier nicht wegbewegen. Okay, du machst mit dem 29 Schaden. Du überlebst mit einem schlag mit 1 HP. Oh, warte, hey. Perfekt. Wir auf nochmal sicher gehen ne? Probiertes kann man ja jetzt kaufen und so, ne? Limitierte Auflage zwar, aber egal. Oh aber Gott, ein HP. <lacht> Tja, ich den denn nichts an Schaden? Ja, kann ich nicht kontern. Dann kommt er auch noch und da kommen noch mehr Leute. Okay.